Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Wheel of Car Parts und nein, wir sind nicht in der Academy, nein, wir sind nicht in der Zentrale. Heute sind wir hier bei unserem neuen Lager, das Werk 2. Ihr werdet es heute kennenlernen, viel Spaß. Mann, Mann, Mann, ist das groß hier. Falls ihr noch nie ein dekoriertes Lager gesehen habt, heute ist dann das erste Mal. Hier ist es überall Lichttechnik aufgebaut, Musikboxen stehen, wie man vielleicht schon hören kann. Denn heute ist der Rundgang für die Mitarbeiter von der Firola G im neuen Werk 2. Da die Führung gleich losgeht, werde ich jetzt schon mal rausgehen, aber ich komme gleich wieder. Also bis dann. Ja, eins der neuen Highlights hier im Werk 2 ist der Hochregal-Schmalgang-Stapler und der fährt im Hochregal-Schmalgang-Lager. Das Hochregal-Schmalgang-Lager ist 20 Meter hoch und hat 12.600 Palettenstellplätze. Ich habe mir natürlich Hilfe besorgt, ich habe hier nämlich Helmut von Stiel und er wird mir jetzt einmal den Stapler erklären und wir dürfen mal nach oben fahren. Der geht bis ganz oben natürlich. Ne? Das ist ja. auch nicht stimmt sie also, hat den Mastübergang hier, weil das so Dreifachmast ist. Ja. Dann dämpft der mal so ein bisschen? Wie viel Kilo kann der heben? Äh, der hebt glaube ich tausend Kilo. Boah, es ist ja mega hoch hier. Man kann auf jeden Fall alles sehen. Ja, es ist schon doch schon ganz schön hoch gewesen. Ich fühle mich dann wohler auf dem Boden. Aber wir gehen jetzt weiter zum Stollenlager. Herzlich Willkommen hier in unserem Stollenlager. Wir haben ca. 969 Palettenstellplätze. Und da uns die Sicherheit unserer Mitarbeiter sehr am Herzen liegt, haben wir auch pro Palettenstellplatz eine Schutzfunktion, damit hier keiner in die Stapler laufen kann. Wir befinden uns hier am Bahnhof vom bahn Ein und Ausgang. Denn hier werden alle Kleinteile automatisch durch das Lager befördert. Wir befinden uns hier in unserem Fachbodenlager. Hier haben wir 91.247 Stellplätze für unsere Kleinteile und wir können es gar nicht mehr abwarten, bis wir das endlich benutzen können. Insgesamt haben wir hier im Werk 2 über 106.600 Lagerplätze. Wir stehen hier vor dem AKL, das ist unser automatisches Kleinteilelager. Hier kommen die Teile an, werden von der Maschine herausgesucht, aufs Rollband gestellt und können direkt versendet werden. Und hier kommen unsere Großaufträge an, die werden dann gepackt in eine Palette. Die Palette wird da drüben zum Fahrstuhl gefahren und dann ins Erdgeschoss gefahren. Leider sind noch keine Paletten in den Regalen, allerdings wird unser Lager im dritten Quartal in Betrieb genommen. Wir freuen uns drauf und können es gar nicht abwarten. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt uns auf YouTube, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo bei Instagram da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.